Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu! Wir sprechen schon kurz, wenn ich schon hier im Menü bin. Äh, ich habe ganz kurz geguckt, wegen dem Rahmen. Also ganz kurz, ich war jetzt fast 10 Minuten hier. Sorry. Und... Ich habe nichts gefunden. Nichts Anständiges auf jeden Fall. Irgendwie hat mir nichts gepasst. Und deswegen bleibe ich bei meinem coolen Trials Rahmen, der recht farbig ist. Ja, ist ein Wasser. Ah, voll niedlich. Ich mache einfach mal. Okay. 500 Poké-Dollar würde ich jetzt nicht unbedingt reinwerfen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier je nach Pokémon echt andere Reaktion kriegt. Hier haben wir einen Pokémon-Markt. Okay, hinten ist zu. Das war nicht immer zu. Egal. Fahrradladen. Ganz wichtig. Kriegen wir später erst. Dann gehen wir mal heilen. Das ist ein komischer Typ. Ich sehe ihn. Ja, gerne. Hier haben wir kurz eine Übersicht über mein neues Team. Nochmal so. Ich mag das voll, dass sie die Sprites drin behalten haben. Dass sie nicht Full HD sind, sondern wirklich auf die Pixel Sprites gehen. Feier schon ein bisschen. Ich habe den Rahmen gefunden übrigens. Der war ganz blau. Der hat aber Carnimani, Hydropi, Plinfa und Shiki drauf. Von mir aus. Britzel-Turbo, alles klar. Natürlich. Finde ich legit. <lacht> äh, aber auf jeden Fall Ich habe geguckt wegen dem Rahmen wirklich Und ich habe nichts gefunden Und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei meinem coolen Trials Fusion Style Wenn Trials äh, Uprising Oder Trials Rising kommt Muss ich eh was Neues suchen Weil das ist glaube ich nicht mehr so futuristisch aufgebaut Dann würde der hier auch nicht mehr passen Aber naja ist ja egal Hier haben wir noch eine Arena Wollen wir da schon mal reingehen Ich weiß nicht doch, mein Controller ist trotzdem am Arsch. Ja, mein Controller ist ein bisschen am Arsch. Das ist egal. Wir gehen schon mal rein. Ich will nur mal kurz reingucken, wie es sie aussieht. Sieht cool aus, solche Shots. Okay. Kennst du die Arenaleiterin von Azurio City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf vielleicht ein Trainer mit einem Pokémon heißen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Jo, ich zeig dir mal. Alle meine Pokémon, Bitch. Hier frisst mein Pikachu. Dann hätte sich nichts mehr davon abbehalten können, in der Arena von Azurio City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Okay. Ich frage mich gerade, ob wir es schon mal vortrainieren sollen hier drin. Ich glaube, wir gehen aber zuerst auf die Brücke. Weil die Brücke ist voll cool. Nuggetbrücke und so. Sobald er gelandet. So. Hier drin konnte man früher B Bisasam bekommen. Hallo. Oh. Man kriegt wirklich einen Bisasam. Das heißt, ich hätte es niemals suchen müssen, wenn man die Geschenke kriegt. Okay, ich bin super natürlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich das... Gut, wenn ich schon will, treffe, wieso nicht, ne? Level 12, Level 15, ist es denn stärker? Ich würde mal ganz kurz nach Pokédex nummer sortieren, dass die beiden direkt nebeneinander stehen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, ohne dass ich im Weg bin. Ich glaube, es hat mehr Potenzial. Wobei seine Angriffe gehen recht physisch, ne? Genau. Okay. Es liegt nur ein Angriffswert hinten. Ich glaube, wir nehmen das mal ins Team, bringen das auf dasselbe Level und dann würde ich das gerne mal im Direktvergleich angucken, sobald es Level 15 hat. Dann entscheide ich, welches von beiden das mitkommt. Das heißt, wir kriegen oben an der Brücke trotzdem unser Glumanda und wenn wir die dritte Arena haben, normalerweise kriegen wir auch unser Shigi. Genau, das meine ich mit dem kaputten Controller. Und die sagt, nö, hier darfst du nicht rein. Da ist noch ein Item. Ach stimmt, da war noch was. Den vergesse ich auch ab und zu. Das war das falsche Haus voran. Ja, das Onyx nervt mich ein bisschen. Hier muss ich doch hinkommen. Durch den Garten, durch. Ich will meine PS3 nicht anschalten. Jawohl, genau das habe ich gesucht. Was warst du nochmal? Nö, ist okay. Stimmt, da hatte ich vollgequatscht. Mit welcher Orden dir warst es zu, sagten und so. Kommt, nimm, nimm, nimm, nimm. Jawohl. Sonderbonbon, nice. Stimmt, wir könnten den auch... Nein, ich, ich will die Sonderbonbons bis Endgame behalten, eigentlich. Weil jetzt ein Sonderbonbon lohnt sich halt nicht ansatzweise so, wie wenn sie Level 60 oder so haben. Vor allem ist es eine Beleber, die dann Plus gibt, vor allem noch. <lacht> das habe ich auch immer so genutzt. Ah oh ja, stimmt. Meine Rivale kommen noch. <lacht> Das, das Pokémon hat. Ge ge muss mich beruhigen. Und oh, deswegen kämpfen wir jetzt gegen ihn. Okay. Ja, der hat so eine komische Stimme bei mir. Das ist extra. Rüdiger setzt Taubsi ein. Ich habe nicht auf Wechsel gestellt. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ich probiere das wirklich noch nachher gleich zu machen. Kopfnos! Ja, das ist wirklich so eine. Levelbrücke halt, für die dieses Spiel nicht kennen sollten. Wieso auch immer. Ähm, ist eine Levelbrücke. Und er verbraucht seinen Zug für einen Trank, der nicht mal ansatzweise genug heilt. Nein, ich mache einen durchgehenden. Ich schalte das nachher gleich aus. Ich hoffe, ich denke jetzt wirklich mal dran. Äh, Kopfnuss. ist auch so eine Attacke, die bringt es später erst. Weil äh, jetzt K.P. halbieren, wie ihr seht, eine Kopfnuss gibt mehr als die Hälfte des Schaden. Wenn sie dann aber irgendwie 150 K.P. oder so haben, oder noch mehr, Endgame halt, dann ist ein Superzahn relativ nützlich, vor allem wenn ich einen Typennachteil hätte kann ich mit Superzahn genauso nachhelfen, wie wenn ich sonst Probleme hätte. Normalerweise habe ich Superzahn ja benutzt zum Fangen. Das kann man in diesem Spiel ja nicht wirklich ausnutzen, deswegen ist Superzahn hier wahrscheinlich gar nicht mal so effektiv. Ich kriege EP, der Rest kriegt auch EP, aber ja, was hat mich? Puh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Okay, das freut mich. Oh Mann, also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schau mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe, aber als ich dort angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Oh, wenn ich nur daran denke, läuft es mir jetzt kalten Rücken runter. Halt dich am besten von seinem Haus, Fernadi. Ich, ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Da müssen wir hin. Gut. Äh, was wollte ich machen? Stimmt. Kampf. Ich finde das fair. Hey Pikachu, was willst du? Pikachu freut sich dein Gesicht. Oh, voll süß. Mit dem Typen da oben, da konnte man... Ah, das sieht jetzt... Doch, da, da, dran, Der gerade da drüben. Mit dem konnte man den Mew Glitch machen. Das war der wichtigste Charakter in diesem Glitch, weil bei dem konnte man, wenn er ins Bild, laden, äh, wenn er ins Bild geladen wurde, konnte man noch glitchen. Das geht bei anderen Trainern nicht. Wenn sie schon da stehen, haben sie keine Ladezeit, aber wenn man sie frisch ins Bild lädt, dann geht das. Und der hat halt eine recht gute Position dafür gehabt, für den Glitch. Mega schwer. Okay, wir halten Pokebälle, ich will nicht motzen. Sobald der geladen hat, natürlich nicht. Und Nummer 2. Mega ernst wird es jetzt. Ja, wir machen kurz die Nagelbrücke. Und dann geht es weiter. Anton, yeah! Also, wir machen nicht nur die Nagelbrücke, wir gehen auch kurz zu Bills Haus schon mal. Ich habe nie gesehen, dass die Brücke so breit wird. Ich glaube nicht, dass das äh, original die Brücke ist. Ne? Will ich ja nur mal sagen. Anton ist auch cool eigentlich. Ich werde Glumanda, wenn ich ihn jetzt schon kriege, zumindest mitnehmen, bis ich ein anderes Feuer-Pokémon hätte. Danach würde ich mir überlegen, ob ich austausche. So habe ich das immer gemacht in diesem Spiel. Ich nehme mir mein Team mit und wenn ich was Besseres finde als das, was ich habe, wechsle ich aus. Wenn ich finde, yo, jetzt bin ich schon weit genug, jetzt mache ich es nicht, dann lasse ich es sein. Aber ich nehme auch unterlevelte Pokémon mit, wenn sie meinem Team beitragen, natürlich. Meiner Meinung nach. Das ist so meine Einstellungen. Einfach, dass ihr das mal so wisst. so Der ist bald Level 13, wenn ich das richtig hinkriege glaube ich. Okay, noch ein bisschen mehr. Das sieht auch mega, das haben wir letztes Mal schon angeguckt, wieder der nachklatscht. Das sieht auch ganz cool aus. Nummer 3, mich gibt es nicht. Ja, ja, klar. Nein, Nummer 3 ist mega schwer in diesem Spiel. Frito. Oh, was ist das für ein Name? Den habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das ist ein Name, den habe ich wirklich noch nie gehört. Und ich schicke die ganze Zeit nur Radfratz in den Kampf. Irgendwie sollte ich das vielleicht mal wechseln, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Wobei dieser Samen hier aktiv äh, aktiv EP mehr brauchen könnte, habe ich das Gefühl. Ich hoffe halt wirklich, also ich denke auch wirklich, dass es Aktive mehr EP kriegt als der Inaktive. Ich bin mir aber nicht sicher, weil man hat ja keine Zahlen mehr, wie viel die kriegen. Ich glaube, in Generation 7 war es 50%, die sie noch gekriegt haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Guck mal, wie cool das aussieht mit dem fetten Nidoking hinten dran. Nummer 4. Nein, ich werde doch gar nicht müde. Das Einzige, das gekämpft hat, ist bis jetzt Radfratz. <lacht> also so schwer ist es bis jetzt nicht. Natürlich gibt es Zusatzherausforderungen am Schluss, wenn man die Liga geschafft hat. Es gibt eben die legendären drei Vögel, die ich fangen möchte. Es gibt Mewtwo, man hat Rot normalerweise. Kann sein, dass es jetzt alles äh, rausgenommen wurde. Aber ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen, wo Rot dabei ist. Ich egel den mal. Ja, ich weiß, dass man das nicht so sagt. Aber ich, ich fand das immer cool. Lustig irgendwie. Cool nicht unbedingt lustig. So. Der verliert... Oh, schön. Der hat nicht so viele Leben, so wie es aussieht. Und jetzt machen wir einen Step-Bonus. Step zählt sich auch in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass sie die Step-Funktion rausnehmen. Das ist ja eine essentielle Funktion schon seit Generation 1. Achso, ja klar. Oh, oh. Und der letzte Trainer. Da oben ist Glumanda, guckt. Ganz oben links hat man jetzt ein bisschen Füße ein bisschen gesehen. Jetzt ist es schon zu spät. Dann sollten wir schnell weg. Irgendwie würde ich gerne den weiterziehen, aber der hat nur noch halbe KP. Ich setze an, weil der noch ein Level up hat, dann wird er zu Tauboga. Das könnte mir einen Vorteil verschaffen wieder. Vor allem, weil ich Taubos eigentlich spielen würde. Und Critical. Ups. Äh, was war stärker? Flügelschlag sollte eigentlich stärker sein. Weil Windstoß ist eine Basic, die hat 40. Flügelstoß habe glaube ich, 60 plus Step. Also kommen wir auf 60 zu 90. Mit Step ist halt. Ähm, Step ist Same-Type-Attack-Bonus. Das ist die Abkürzung. Äh, heißt das, Pokémon, die den Typ an Angriffen benutzen, den sie auch, äh, in ihrem Typ haben, gibt es 50% Angriffsbonus drauf. Da oben rennt ein Shigi rum. What the fuck? So, und der würde mich jetzt gerne in Team Rocket einladen, natürlich. Möchte ich nicht Team Rocket einbleben, beitreten und schwupp. Wir von Team Rocken benutzen Pokémon, um so unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach schon mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, da muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Probier's. Oh, der hat sogar zwei Pokémon. Wow. Wir kommen in härtere Gebiete jetzt. Es gibt zwei Pokémon als Gegner. Ich probiere mal einfach. Viel Schaden wird es nicht machen. Autsch. <lacht> Critical, okay. Äh, das heißt, ich gehe direkt auf Pikachu rein. Ich werde aber ganz kurz noch äh, Bisasam heilen. Das sollte eigentlich dann dafür sorgen, dass er ähm, aktiv EP kriegt. Und dann probieren wir die neue Attacke aus, die ich gekriegt habe. Okay, Flügelschlag interessiert mich nicht. Kampf mit Britzel Turbo. Schick. Jawohl, er kriegt sogar genug EPs so. So, das mag ich am Folgenden. Es geht schneller und man hat wirklich diesen PvP-Competitive-Style drin, weil im PvP wirst du auch nicht gefragt. yo, dein Gegner möchte jetzt hier äh, das Pokémon reinschmeißen. Möchtest du auch noch auswechseln, wenn du es schon besiegt hast, sondern da ist einfach, ja, du hast besiegt. Pech gehabt, jetzt bist du im Nachteil, weil du nicht weißt, was kommt. weiß. Und die sollten jetzt einen Tauburger kriegen. Ich mag die Animation wirklich vom entwickeln. Und der kriegt Pokedex Eintrag. Ist ein bisschen größer, ein bisschen leichter, das ist ganz gut eigentlich. Also, ja. Eigentlich macht es, glaube ich, gar keinen Unterschied. Ja, ich weiß. Welche eine Verschwendung von Talent und Hallo. Ja, ich nehme es auf. Einem fähigen Trainer. Du hast also bisher 93 Pokémon gefangen. Ich will, dass du dich ab jetzt um meinen Glumanda kümmerst. Ja. Ich habe 93 Pokémon gefangen schon. Jazz. Yes. Fällt mir jetzt erst gerade auf, das hat die mit Pisasamma auch schon gesagt. Es ist einen Zentimeter größer als der Durchschnitt und wiegt einfach mal 30 Gramm mehr, äh, 300 Gramm mehr. Okay. Ähm, jetzt ist die Frage, wie schmeiße ich unser Team durch? Das Problem ist, dass ich Pikachu dabei habe. Das kostet mich halt einen Platz, den ich normalerweise für Nidoking schon frei habe im Team. Radfratz ist ein guter Bieter allgemein. Ich würde gern Wasser und Pflanze spielen. Kann sein, halt dass da rausfliegt für Turtok zwar, aber das gucke ich noch. Taubus brauche ich wegen dem Flugtyp. Ihn möchte ich halt haben, das Beatstick. Pikachu ist halt recht kacke im Team. <lacht> Entschuldigung, ich kann mir vorstellen, dass ich Pikachu noch rausnehme. Jetzt wird zuerst äh, Radfratz aus dem Team genommen halt. Wobei eben, den Feuertypen brauche ich nicht zwingend. Weil Pflanze kann ich mit. Ähm, mit Flug kontern. Und sonst braucht man gar keine Feuer-Pokémon eigentlich. Spezifisch. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Wobei Radfratz auch mega Also ich brauche eigentlich Zerschneider, ich brauche Surfer, ich brauche Fliegen und Stärke. So, ich bin das gerade voll am Überplanen, ich weiß. Oder ich mache Zerschneider, Surfer, Fliegen und Stärke. Pikachu ist Waste und er ist ein Pflanzentyp halt. Das Problem ist, ich könnte auch genauso gut Pflanze ersetzen, weil Wasser kann ich hier mit kontern. Und gegen Boden habe ich Wasser dabei. Eigentlich bräuchte ich auch diese Samen nicht wirklich. Ich nehme den Feuertypen mit statt normal. Ich glaube, ich mache das so. So, ja eben. Hier konnte man, wenn man... Hier runterläuft und jetzt Pause drückt, dann hat dich der Typ hier unten gerade gesehen. Man konnte wegfliegen mit einem Fluchtseil. Dann hat er dich angesprochen. Es gab einen Glitch und du warst im Kampf drin, währenddem du in die Stadt zurückfliegst. Äh, so konnte man Mew damals glitchen und einige andere Pokémon auch, zum Beispiel ein OP Garados und so, aber geht nicht mehr. Irgendwie würde ich schon gern die drei Starter dabei haben, wegen Style und so halt. Wegen OG. Wie man Gelb halt durchgespielt hat, wenn man es zum ersten Mal spielt. Ich nehme alle Starter mit plus Pikachu. <lacht> und dann halt noch einen Tau-Boss dazu. Und das sechste Slot ist wild. Ich habe wirklich Nidoking sehr gerne gespielt. Könnt aber genauso gut auch einen Simseller mitnehmen. Äh, Radikal finde ich da ein bisschen waste im Platz vom Typ her. Ich glaube, Nidoking ist da dann schon eine recht gute Wahl. Ich muss überlegen, wegen der abdecken natürlich. Ich muss es mir angucken. Kann sein, dass ich mittendrin das Team noch wechsle, aber das entscheide ich dann. So, das waren ganze drei Hemibären. Und ich sehe gerade, ich soll langsam beenden von der Zeit her. Aber ich will noch ganz kurz gucken, ob das Shigi da oben noch un unterwegs ist. Nicht mehr, aber Anton, top. Gut, lässt der mich vorbei? Jawohl. Ja gut, dann haben wir jetzt einen Blutzug unten. einen Anton gleich zum Fangen. Das heißt, ich speichere hier mal kurz. Und dann würde ich beenden. Wir machen nächste Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Mein Name ist Adrian, alles gut mit Zucker. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!